This is nice from you. Grish Kirk is following. Uh, how do you sp uh, spell? I need to check how to spell your name. But oh, eight years is. I think it's a long time top, or it's an all-time top. Yeah, sometimes we need uh, more German streamers, and uh, sometimes. sounds a bit Danish or something. Kirk! So yeah, everybody who likes German streams, normally I stream in German voice uh, or language, uh, is welcome to watch me when Crash is not there. Uh, not as funny as Crash, but uh, I started streaming uh, some weeks ago and I have to learn a lot. So, are there any um, uh, people here? Or only Germany, except of Crash? Oh, no. we do some main story missions now or some twist uh, between. Okay. Power. Here. There. Super Mario, thank you for the thank you for the follow. Also Crash, thank you for following me. Not sure if. Crash already played this game Not try it out should go with community then it's much more fun Would mm -hmm. they pronounce it right So okay. like oh, i think it could sound really funny in english Like schnitzel. Some friend of mine always says schnitzel schnitzel schnitzel. Hello said old nature. Thank you for following me. All the way up to get affiliate. The word I hate because it's hard to speak. So. Next mission. Post uh, postmodern Prometheus uh, postmodern Prometheus the old ah the adult nature oh sorry <laughs> um so Ikora uh, blah blah that uh, we should get the energy from the traveler so start this mission. Ich plane ein neues Experiment, Assistent. Und du darfst mein Versuchskaninchen spielen. Du musst für mich Strahlung sammeln. Hinfort! Hus, hus. Klar, wir helfen ja gern, aber warum? Was ist das Experiment? Ich will synthetisches Licht erschaffen. Sollte es mir gelingen, können wir vielleicht auch neue Hüter machen. Wird nicht funktionieren, Escher. Die Energie hier ist kein Licht und.. Mit Wissenschaft kann man keinen Segen herstellen. Das behauptest du zwar, aber aufhalten tust du mich auch nicht. Du willst, dass es gelingt, und das wird es. Meine Theorie stimmt. Yeah, the, the nature. Sorry, I'm not that good in English. It's is enough to get some business stuff running, but uh, yeah. Go around and collect some uh, radiance for the light. because my crazy scientists will uh, do some, create some artificial light to get some artificial name for the Huta in English. There's some shooting around. We will ignore it. Oh, they're respawning, so I have not run too far. Duh. So, have our also, team ans no... home team. We're so 100 verstrahlt. Ausgezeichnet. Jetzt brauchen wir Kalibrierungen. Verhalte dich ganz natürlich, Assistent. Geh irgendwas hauen. Yeah. Go and slap some enemies in the face. I can do this. I'm great at this. And here are some... Aipa! Oh. Wrong button. Oh, wrong enemies. They are not the one to slap. I have to search for the right ones. Yeah, I hope I do it great because uh, I watched some uh, video from a funny streamer, and a streamer girl who said hey! Just talk and talk and talk, it's the most important part in streaming. I hope she's right. Oh, so, but no. where are the enemies to slap? Ah, there's a waypoint. I will search for it. Hey, my enemies to slap. What? Are there more? More? Yeah, this way. Enter this ob erobern oder zerstören Hauptsache sie verschwinden von enemies to slap them And BAM Oh, this was the one enemy But I can slap this one too So, damn it. Here's one more Hey This game is uh, crazy There's one enemies There are some left. Yay! Bam! Three of eight. No, I think this is uh, will hurt. Some grenade? No, no, it's not. Not effective. <laughs> ah, help! I feel like dying. One less and one more. Bam! Yeah, it's funny. I don't know why, but uh, I learned that staying uh, going there Melee way is the best one. Bam! I'm a strong melee fighter. Get yeah, more enemies to so slap for me. Way! Bam! Bam! Bam! And bam! Oh, slash. I will do this mission first. Wenn das funktioniert, ändert es alles. Right? No, der sind's. So. Wo ist das? Oh, keine oh. mm. oh. no Chance. Oh oh oh oh I died. I fucking died. So uh, Deutsch Englisch, was ist euch lieber? Ich habe zwei Zuschauer. Wer ist der zweite? Deutsch, herzlich willkommen. Vielen Dank für euch. Ah, I died again. Need to go back to finish this fucking mission. Oh, no no. I died again. I feel really bad now. Wiederbeleben. Pam. Das. Das Schiff Up. hat sie aus dem Himmel gepflückt. Woohoo! And big guns in the back! Okay. No big gun anymore. I never see you. And we it. Good job! There's the box. Wir haben ein Schiff abgeschossen. Und einen Commander. Und ein Landeschiff geklaut. Das ist relativ beeindruckend. Du hast meine Erwartungen übertroffen. So, next, go to the testing area. So, we will go there. Okay, let's get the car too. Faster testing area could be far away. So, Deutsch. Wechseln wir wieder zu Deutsch. Crash. Crash, are you able to speak German when you are still there? Maybe you are just idling. Would be no problem for me. So, uh, Versuchsgebiet. Da lang, da lang, da Wir fahren zum Versuchsgebiet und machen was kaputt. Please right in channel if you are German, the German, German, German, German Deutsch, Deutsch or English. Du musst einfach das Feld Equipment aktivieren, um zu beginnen. Und sei vorsichtig damit. Wenn du es kaputt machst, besorgst du ein neues. So. Okay, Asher, es passiert tatsächlich was, aber hier trudeln eine Menge Besessene ein. Ja, ja. Es war zu erwarten, dass sie von Anti-Umbralen-Impulsen angelockt werden. Mehr Gegner, überall mehr Gegner, hinter mir. Ich bin gestorben. Aber dann mache ich einfach weiter. Beschütze das Experiment. I will protect it. Run around. I need to do some more fast shooting. Where right, the enemies. There is? Es entsteht eine kind Art of Energie. Ich sehe extreme Schwankungen in meinen Daten. Die Besessenen dürfen diesem Experiment nicht in die Quere kommen. Extravagante Lichtshows können keine Güter erschaffen. Shit. Oh, I died. Und ich bin wieder gestorben, aber machen wir weiter. Haltet durch den Haus, haltet durch Wie töte ich sie alle? Zu so viele Gegner. Jetzt die Kugel. So, ich die Gegner los? töten. Was wächst auch noch? Ah, jetzt ist da noch ein bisschen viel los. wegs alles will getötet, alles will auch nicht. Die Leute wird ein bisschen unangenehm. war auch noch. Die so, immer. Die Wex, dann besiegen wir mal die Wex. So einfach kann es ja nicht sein. Ah, ah, ah. Okay, hab ich habe rausgefunden, was ich besiegen muss. Leuche ist so schön. So eine Hexe sterbt gerade ziemlich oft, aber ich weiß leider auch nicht, wie ich das sonst zum machen soll. Schön heiß, besiege die weg. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh oh. Da haben wir wieder so ein Schutz. Ja. Da ist nicht so ganz genau gesagt, da habe noch, 8,70 noch. Nein, Eine Granate. Ja. Noch mehr weg. Wie viel kommt denn da noch? Zack. Da ist das ein kaputter. Da ist er noch näher. Einer mit Schild. ist okay. Habt ihr Ergebnisse? Das Ding macht aber den Reisenden nicht obsolet, oder? Leider scheinen meine Vorhersagen nicht korrekt zu sein. Dein Licht kann nicht an jemanden weitergegeben werden und die Macht, die aus diesem Experiment entstanden ist, auch nicht. Was er damit meint, ist nein. Wir können Licht nicht erschaffen oder nehmen. Nur der Reisende kann entscheiden, uns damit zu beschenken. Sag uns, wenn wir mit etwas anderem helfen können. Ich habe auch nicht geglaubt, dass es klappt, aber man hofft ja trotzdem auf ein Wunder. So. Gut, wir haben wieder was gelernt. Reisende kann man nicht erschaffen. Äh, Doch so, schon mal etwas. Wieder was. Wollen wir mal hingehen? Ich habe leider kaum noch Munition für meine super tolle Fernkampfwaffe. So, verlorene Oase, mesa Ikora macht sich Sorgen um besessene Aktivität unter der Oberfläche des Mondes. Da ich leider sonst keine Story-Mission habe, nein. nein. Oh, so. so, sprich mit Harshorn auf der Farm. Auf die Farm. habe ich hier irgendwas Tolles gekriegt? Nö. Ich äh. ja. Wo oh, das hier? Also nehmen wir das hier. Äh, nichts besser. 77 Nö. Oh hier. Schöner, sündhaft teurer neuer Umhang. Ah, ich könnte wieder was gillen. Ist aber gut, dass wir zur Farm gehen, weil ich will den Scheiß ja auch loswerden. Das Ding gefällt mir nicht. Das ist, wirkt irgendwie langsam. Oh.